Kapitel 3 Keine dringenden Fälle, keine lebensbedrohliche Erkrankung. Nordström konnte die Patienten ruhigen Gewissens auf den Nachmittag vertrösten. Sogar die Leute, die von weiter her kamen, zeigten Verständnis, so wie sie seine Verletzung bemerkten. Wenige Minuten später stand er alleine auf der Straße und betrachtete mit Unbehagen seinen überquellenden Briefkasten. Seufzend nahm er die Post heraus. Im Haus war es stickig und warm. Er warf die Briefe auf den Küchentisch und begann, die Fenster aufzureißen. Danach überflog er die Sendungen. Reklame, Rechnungen, Krankenhausberichte. Ein kleiner weißer Umschlag erweckte seine Aufmerksamkeit. »Verdammt«, dachte er, während in ihm die Hoffnung auf ein Wunder wuchs. Er wartete, bis sein Herzschlag sich beruhigt hatte. Dann drehte er den Brief herum. Der Absender fehlte, wie erwartet, aber er erkannte ihre Handschrift. Er dachte, ich berühre etwas, das auch sie berührt hat. Plötzlich war sie ihm nah und doch unerreichbar. Der Moment war schön und zugleich furchtbar und schleuderte ihn ganze fünf Jahre in der Zeit zurück. So vieles von damals hatte er weggesperrt. Ihre Briefe brachten alles wieder zum Vorschein. Gleich nach diesen idiotischen Regungen öffnete er den Umschlag. Ein weißer Bogen Papier war drin, dasselbe Papier auf dieselbe Art gefaltet wie all die Male zuvor. Er faltete ihn auseinander und im nächsten Moment sanken seine Schultern herab. Nichts. Da stand nichts. Das Blatt war leer, genau wie die Briefbögen zuvor. Er warf den Brief auf den Küchentisch, schluckte im Bad drei Aspirin und wankte ins Schlafzimmer. »Lass die Toten, wo sie hingehören«, hatte sein Vater immer gesagt. »Und genau hier liegt mein Fehler«, dachte Nordström. Er hatte seine Toten nicht tief genug begraben. Nachdem er ein paar Stunden geschlafen hatte, fühlte er sich am Nachmittag ausgeruht. Er kochte sich einen Kaffee, den er nebenan in der Praxis trank, während er nochmals seinen Arm untersuchte. Die Ränder der Wunde waren erwartungsgemäß gezackt und gerötet, doch das Gewebe drumherum hatte eine seltsame Farbe angenommen. Fast sah es aus wie eine Lymphangitis, aber die Verfärbung beschränkte sich nicht auf die Blutbahnen. Irgendetwas schien sich im Gewebe auszubreiten, wie bei der Borreliose, doch die wurde nur durch Zeckenbisse übertragen. Vorsichtshalber verpasste er sich ein Antibiotikum. Die Neuigkeit über Dr. Nordströms Begegnung mit dem Hund hatte für Heiterkeit unter seinen Patienten gesorgt. »Der Doc hatte Ärger mit einem Köter. War ja nicht das erste Mal. Vor einem Jahr hat den Bauer Hansens Hofhund über die Felder gejagt.« <lacht> Doch die Schadenfreude verschwand, als die Leute seinen verbundenen Arm sahen und der Mann vom Abschleppdienst den demolierten Passat vor der Tür abstellte. Um sieben war der letzte Patient versorgt. Nordström zog sich um und machte sich auf den Weg über den Marktplatz zu Schuters Haus, das sich als eine Art Anbau hinter der Kirche befand. Die Luft war warm, das Kopfsteinpflaster strahlte die Hitze des Tages ab. Schwalben schwirrten über den Himmel. Er hätte den Tag genießen sollen, aber er war wütend und durcheinander und stand unter Stress. Die Nachwirkungen des Briefes und der vergangenen Nacht. Er versuchte tief zu atmen, aber seine Lunge weigerte sich, sich vollständig zu füllen. Es brachte keine Erleichterung. Herr Dr. Nordström. Er drehte sich herum. Seine Nachbarin kam im Laufschritt über den Marktplatz geeilt. Er blieb stehen. Schicksals ergeben. »Sie armer, rief sie und zog ihn atemlos in ihre Arme. »Sie armer, wiederholte sie noch einmal. Nordström fand ihr überschwängliches Mitgefühl rührend und unangenehm zugleich. Er lächelte und löste sich aus ihrer Umarmung. »Danke, Frau Graf, aber es geht mir gut.« »So sehen Sie aber nicht aus«, sagte sie. »Nur ein wenig Schlafmangel.« »Damit darf man auch nicht spaßen,« gab sie zurück und hob den Zeigefinger. Ein Augenblick später ließ sie die Hand wieder sinken. »Ach, wissen Sie, Gonzo ist krank.« »Oh, das tut mir leid.« »Was hat er denn?« Ihr Gesicht verzog sich, als würde sie jede Sekunde in Tränen ausbrechen. »Der Tierarzt sagt, er hat einen Hundeschnupfen.« aber er hat Fieber und verhält sich so seltsam. Ist er aggressiv? Nein, aber er lässt mich nicht an sich heran. Hat er eine Tollwutimpfung? Selbstverständlich. Der Tierarzt wird schon recht haben. Nordström lächelte voller Zuversicht und die Autorität des Arztes tat ihre Wirkung. Sie nickte sichtlich beruhigt. Nordström verabschiedete sich. »Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas brauchen«, rief sie ihm nach. Shooter stand in Shorts und T-Shirt im Vorgarten und bewässerte die Blumenbeete. »Hey«, grüßte er. Nordström ließ sich schwer auf die Holzbank vor dem Haus fallen. »Hallo, wie geht's dem Arm?« Shooter stellte das Wasser ab und kam herüber. Er hielt ihm eine Bierflasche vor die Nase, die so kalt war, dass das Glas beschlug. Wo hatte er die so schnell her? »Mein Arm? Okay.« Er nahm die Flasche entgegen, öffnete sie an der Kante der Holzbank und trank. Nach dem vierten Schluck spürte er, wie sich der Alkohol den Weg in sein müdes Hirn bahnte. »Du siehst blass aus.« Schutter musterte ihn von oben bis unten. »Ich glaube, ich bekomme eine Grippe. Heute Nacht habe ich gedacht, ich hätte Fieber.« »Du bist ja ein richtiger Glückspilz.« Schuter's Frau steckte den Kopf aus der Tür. »In fünf Minuten ist das Essen fertig. Es gibt Hühnchen.« Nordström prostete ihr zu. »Hi, Pam. Danke für die Einladung.« »Keine Ursache«, sagte sie und verschwand im Haus. Schuter griff in einen Eimer, in dem Eiswürfel klimperten. Er zog eine weitere Bierflasche heraus und öffnete sie am Gartenzaun. Dann nahm er einen Schluck und setzte sich neben Nordström auf die Bank. »Hühnchen!« »Perfekt!« Nordström entspannte sich. Eines der Nachbarmädchen schlenderte vorbei, eine Cola-Dose vor sich herkickend. Sie grüßte höflich und flitzte davon, einen schelmischen Ausdruck im Gesicht. »Die kleinen gören haben mich heute Mittag mit Wasserbomben beworfen, haben sich kaputt gelacht, weil sie dem Pfarrer eine Kühlung verpasst haben.« Schuter lachte. Er mochte Kinder und sie ihn. Außerdem hatte er es nicht nötig, nur weil er Pfarrer war, die Respektsperson zu geben. Shooter war ein Mensch, der sich völlig von den förmlichen Erwartungen anderer befreit hatte. Meine Rache wird kommen. Ich habe die Wasserpistolen schon gefüllt. Sie werden dich fertig machen, das weißt du. Na klar, das ist ja der Spaß. Nach dem Essen stiegen die Männer aus einer Laune heraus auf den Kirchturm. Schweigend blickten sie auf die nächtliche Landschaft. Das Zusammensein mit seinen Freunden, die sommerliche Wärme und der Alkohol hatten Nordström in eine ausgelassene Stimmung versetzt. »Ich wünschte, dieser Polizistin wäre jetzt hier. Wie heißt sie doch gleich?« sagte er mit einem breiten Grinsen. Shooter grinste zurück. »Betty! Betty Jäger!« Nordström blickte verzückt in die Ferne. »Sie ist ein Biest!« »Aber ein Schönes. Ich werde Sie fragen, ob sie mit mir ausgeht.« Schuter nickte. »Tu das, aber nimm dich in Acht vor Ihrem Kofferraum.« Nordström lachte. »Ja, ich möchte nicht zu den armen Kerlen gehören, die sie auf diese Art in den Knast verfrachtet.« »Ob sie jemals Ärger deswegen bekommen hat? Keine Ahnung.« Nordström dachte an Betty Jägers Hintern und sein Grinsen, bekam etwas Verwegenes. Schuter öffnete zwei weitere Bierflaschen. Er hielt sie Nordström hin, blickte finster und Nordström verstand. Sie fixierten sich wie Duellanten. Dann, auf ein kurzes Nicken von Shooter rissen sie die Flaschen an den Mund und stürzten den Inhalt herunter. Nordström schlug Shooter um zwei Schluck und hielt triumphierend die Flasche in die Höhe. »Sieger!« Shooter gab ein mürrisches Knurren von sich. »Du hast heimlich geübt!« Nordström beeilte sich, das Thema zu wechseln. »Wie geht es Pam?« »Sie sah so ernst aus heute Abend.« »Sie ist immer noch vollständig fertig.« »Wegen Diego,« Shooter lalte. »Es heißt völlig fertig.« »Sie fährt jeden Tag stundenlang durch die Gegend, um ihn zu suchen.« »Tut mir leid,« Nordström rülpste. »Entschuldigung.« »Hast du bemerkt, wie viele Hunde in letzter Zeit vermisst werden?« fragte Shooter und stützte sich an der Brüstung ab. »Hab ein paar Zettel gesehen. An der Eiche klebt auch einer. Aber lass uns nicht über Hunde reden.« Shooter ließ sich nicht abwimmeln. Das kann doch kein Zufall sein. Die einen Hunde verschwinden, die anderen beißen. Ob die irgendwie alle krank geworden sind?« »Weiß nicht.« Nordström war zu müde und zu betrunken, um nachzudenken. Er gähnte. »Ich gehe jetzt. Ich muss morgen früh raus.« Schwankend überquerte er den Marktplatz. An der Eiche vor seinem Haus ließ ihn ein Geräusch herumfahren. Blinzelnd blickte er in die Finsternis. Als er nichts sah und hörte, lief er weiter. Ein paar Schritte vor der Haustür begann er, seine Hosentaschen nach dem Schlüssel zu durchwühlen. Wieder ein Geräusch. Diesmal näher.« Er drehte sich herum. »Ist da jemand?« Er sah nichts, aber er hörte ein grollendes, wütendes Knurren. Von einer auf die andere Sekunde war er stocknüchtern. Er versuchte sich zu bewegen, bekam aber nur ein vages Beben zustande. Ein Hund löste sich aus dem Schatten unter der Eiche und kam auf ihn zu. Mit gesträubtem Fell sprang er federnd auf Nordström zu und entblößte gelbe Reißzähne. Seine Augen waren matt und blutunterlaufen. Getrocknetes Blut klebte in kleinen Klumpen um Schnauze und Maul herum. »Verschwinde!« brüllte Nordström, während er sich in die Türnische zurückzog. Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf, um den Hund abzuschrecken, Aber der Angstschweiß brach ihm aus und signalisierte dem Hund, dass er keineswegs der Überlegene war. Der Hund schnüffelte in der Luft, hechelte und machte ein Geräusch, das seine Aggressivität verriet. Als er Kopf und Hals senkte, wusste Nordström, dass er angreifen würde. Nordström sah keinen Weg, wie er entkommen konnte. In Panik durchwühlte er seine Taschen nach dem Hausschlüssel, bekam ihn zu fassen, aber nicht aus der Hosentasche. Das Tier machte einen Satz und warf ihn nach hinten um. Er schlug gegen die Haustür und landete auf dem Boden. Im nächsten Augenblick spürte er die Vorderpfoten des Hundes auf seiner Brust. Todesangst jagte ihn, stechenden Schmerz durch die Brust. In seinem Kopf kreisten Gedanken wie lose Fäden. Der Nachthimmel neigte sich. Ein einzelner ohrenbetäubender Schuss explodierte in der Nacht. Der gewaltige Stoß der Kugel riss den Hund von den Beinen und schleuderte ihn neben Nordström zu Boden. Vögel flatterten schreiend von den Ästen. Das Echo des Schusses halte von den Steinmauern der Häuser wieder. Der Hund winselte. Dann entfernte sich das kratzende Geräusch von Tatzen. »Mark, alles in Ordnung?« Nordström konnte nicht antworten. Shooter rannte mit dem Gewehr in der Hand auf ihn zu. »Mark!« Seine Augen rasten über Nordströms reglosen Körper. »Mark, verdammte Scheiße, sag doch was!« Er drehte sich herum und brüllte, »Pam, wir brauchen einen Krankenwagen!« Nordström räusperte sich. <lacht> »Nein, nicht nötig.« »Mark, bist du okay?« »Ja, wirklich?« »Ja, Mutti.« Shooter verzog keine Miene. Er hatte schon immer eine Engelsgeduld mit Nordström gehabt. In den anliegenden Häusern wurden Fenster aufgerissen. Verschlafene Leute steckten die Köpfe heraus. »Was ist denn da los?« rief eine Frau. Shooter antwortete, »Hier rennt ein tollwütiger Hund herum. The Doc und ich kümmern uns drum. Bleiben Sie einfach im Haus.« »Braucht ihr Hilfe?« rief der Klempner Vanzetti, der mit seinen drei Söhnen ein paar Häuser weiter wohnte. »Nein, nicht nötig. Wir haben alles am Griff.« »Alles klar. Passt auf euch auf und lasst den Griff nicht los.« »Hä?« Nordström stöhnte. »Es heißt im Griff. Vanzetti hat einen Scherz gemacht.« Ein Scherz also. Hat er gelacht?« »Nein.« »Hätte mich auch sehr gewundert.« Die Fenster schlossen sich wieder. Lichter gingen aus. Es wurde ruhig. Schuter deutete auf den Kirchturm. Hab das Vieh von oben gesehen. Konnte erst gar nicht glauben, dass das ein Hund ist. Dann hab ich dich gesehen. Er verzog das Gesicht. Ich habe ihn nicht richtig erwischt, er ist weg! Nordström rappelte sich auf und rieb sich den Hals. Du warst über hundert Meter entfernt. Es ist dunkel. Ohne dich wäre ich jetzt Hackfleisch. Trotzdem, verdammt! Nordström bückte sich und betrachtete mehrere dunkle Flecke am Boden. »Er wird nicht weit kommen. Ich glaube, du hast ihn schwer erwischt.« »Du blutest«, sagte Schutter und zeigte mit dem Finger auf ein paar dunkelrote Tropfen auf Nordströms Brust. Nordström schüttelte sich. »Nein, der Hund hat geblutet. Irgendwo im Gesicht, vielleicht aus den Augen. Wir brauchen unbedingt diesen Tierarzt.« »Hab schon versucht, ihn zu erreichen, aber er kommt erst in ein paar Tagen wieder.« Nordström klopfte sich den Staub von der Hose. »Mir jedenfalls reicht's.« Schuter hob die Hand und drehte Nordströms Kopf hin und her. »Wirklich? Alles okay?« »Ja. Reg dich ab!« Schuter atmete auf. Für ihn schien die Situation überstanden. Nordström hingegen musterte den dunklen Platz. Er verspürte ein tiefes Unbehagen. »Da sind vielleicht noch mehr.« »Noch mehr? Was?« »Hunde! Wir sollten lieber verschwinden.« Shooter drehte sich einmal um die eigene Achse. »Ich sehe keine Hunde. Da war nur der eine.« »Das dachte ich letzte Nacht auch. Und? Was wohl zu tun?« »Wir sind wahrscheinlich nicht die Einzigen, die heute Nacht unterwegs sind. Es könnten noch andere Leute angegriffen werden.« Nordström kramte erneut nach seinem Haustürschlüssel. »Ich rufe die Polizei.« »Unsinn! Die lachen uns aus!« »Und was sollen wir machen? Wir regeln es selbst, wie gehabt. Mit diesem einen werden wir fertig.« Schuter blickte sich zu seinem Haus um. »Ich hole mal eine Taschenlampe.« Nordström war planlos und angeschlagen, wie nach einer knappen Notlandung. Er sah wenig Sinn in dem, was Schuter vorhatte. »Ich denke, es wäre besser, die Polizei zu rufen.« »Mach, was du willst, aber bevor sie da ist, habe ich den Hund längst erwischt«, er zeigte auf den Boden. »Ich folge den Blutspuren.« »Oh Mann«, Nordström seufzte, »lass uns lieber mit dem Auto die Straßen abfahren. Das ist sicherer.« Schuter schwieg so lange, bis Nordström sich mies fühlte. »Okay«, sagte er, »ich besorg mir auch eine Taschenlampe und dann treffen wir uns wieder hier.« er deutete auf Schutters Gewehr. Bring mir so eins mit. Diesmal stelle ich mich auch nicht so doof an. Auf der schmalen Hauptstraße wehte Staub durch die Luft. Niemand außer ihnen schien unterwegs zu sein, abgesehen von einer einsamen Katze, die mit schwingendem Schwanz zwischen den Mülltonnen auf Mäusejagd war. Eine Dose fiel klappernd zu Boden und die Katze jagte davon. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache sagte Nordström. Das habe ich schon mitbekommen. Ist ja gut, ich habe einfach ein schlechtes Gefühl. Schuter richtete seine Taschenlampe in die Gasse zwischen den Fachwerkhäusern. Der Lichtgegel huschte über das Kopfsteinpflaster und glitt auf die abgebrochenen Zacken eines Gartentores. Dahinter rauschte einer der vielen kleinen Bäche durch die Wiese, den Wispertal seinen Namen verdankte. Durch den hohen Kiesanteil der Bachbetten schien das Wasser, das darüber hinwegfloß, stetig zu wispern und zu flüstern. »Here is nichts. Schuter kratzte sich am Kopf. Das Licht von Nordströms Lampe streifte sein Gesicht und verlieh ihm überharte Konturen. Die Nacht hing schwarz über dem Bachbett. Auf den zweiten Blick hatte Nordström das Gefühl, dass sich in der Schwärze etwas regte. Er leuchtete das Ufer ab. Im Gras blitzte etwas auf, das aussah wie das topazrote Licht von Reflektoren. Nordström richtete den Strahl der Taschenlampe auf die Lichtpunkte, woraufhin ein grimmiges Knurren ertönte. »Oh, verdammt!« Nordström packte sein Gewehr fester. »Das kam vom Bach!« »Ja«, flüsterte Schuter, während sich der Schein seiner Taschenlampe ebenfalls zum Bachbett vortastete. Im Lichtstrahl glühten zwei Augen auf, dann schillte sich ein Körper aus der Dunkelheit.« das Tier bewegte sich träge durch das hohe Gras. Nordström kniff die Augen zusammen. Ist das Marys Hund? Bobby? Eine ausgezehrtere, gemeinere Version von Bobby. Kann sein. Aber warum sollte das Kind so spät noch mit ihm draußen sein? Kind? fragte Nordström. Sie ist sechzehn. Trotzdem, wenn ihr Vater das erfährt, gibt's Ärger. Der Hund trat aus dem Gras heraus und sah sie an. Etwas tropfte von seinem Maul, als hätte er vor kurzem gefressen. Alarmiert beleuchtete Nordström den Boden. Aus der Entfernung erkannte er nur Fragmente aus Licht und Schatten, einzelne, lange Grashalme, ein paar Steine. Ein paar Meter weiter stolperte der Lichtpunkt über bunten Stoff und helles Haar und schließlich in eine glitzernde Blutlache. Als Nordström begriff, was er sah, drehte sich ihm der Magen um. »Oh, mein Gott!« stöhnte er. Shooter keuchte. »Mary!« Der Pfarrer wollte losstürmen, doch Nordström packte ihn am Arm. »Es ist zu spät.« Er hob das Gewehr, um einen Schuss auf den Hund abzugeben, doch Shooter legte die Hand auf den Lauf. »Lass! Ich erledige das!« Mit versteinertem Gesicht legte er an. Schloss ein Auge und schoss. Aus dieser Distanz konnte er jedes Ziel treffen. Es recht einen so großen Hund. Der Schuss donnerte durch die Gasse, traf sein Ziel und ließ den Kopf des Hundes explodieren. Fell, Knochen und Blut spritzten über den Bach hinweg, während der Rest des Körpers zusammensackte. Später konnte sich Nordström nicht mehr daran erinnern wie lange er mit gesenktem Kopf am Bach gestanden hatte, eine Hand am Mund, das Gewehr auf den Boden gestützt. Vor ihm lag das, was der Hund von Marie übrig gelassen hatte. Ein Zittern erfasste ihn. Sein Magen hob sich und er erbrach, was er vor ein paar Stunden bei Schutter gegessen hatte. »Mark!« Nordström drehte sich herum. »Mark, pass auf!« Nordström packte das Gewehr. Der Pfarrer stand in der Gasse und zeigte auf etwas, das sich links von Nordström befand. Im Augenwinkel sah er, dass etwas Großes auf ihn zugelaufen kam. Vor Schreck verlor er die Taschenlampe, riss aber die Waffe hoch und drückte ab. Klick! Er hatte das Gewehr nicht entsichert. Der Hund war fast bei ihm. Nordström konnte die kurzen Atemstöße hören, die er mit jedem Sprung ausstieß. Er stolperte zurück, griff gleichzeitig mit beiden Händen den Gewehrlauf und schlug mit der Waffe nach dem Hund, wie mit einer Keule. Er erwischte ihn am Hals und schleuderte ihn hinunter in den Bach. Wasser spritzte, ein paar Tropfen klatschten ihm ins Gesicht. Ehe er sich versah, rappelte sich der Hund wieder auf und trabte auf ihn zu. Verdammte Scheiße! Ein Schuss krachte vor seinen Füßen in den Boden. Dreck flog umher, er hörte, wie Shooter nachlud. Augenblicke später fiel wieder ein Schuss, der so laut war, dass Nordström ihn wie einen Schlag in der Magengrube spürte. Der Hund platschte zurück ins Bachbett. »Mark, komm hier herüber!« Shooter leuchtete zu dem flachen Dach eines Schuppens herauf. »Los, komm schon!« Nordström schwang sich über den Zaun und lief zu seinem Freund. »Meine Taschenlampe ist weg! Egal, entsichere endlich mal das Scheißgewehr! Shooters Miene war zornig. Nordström wich seinen Blick aus. »Ich glaube, oben auf dem Dach ist noch einer. Weiß der Teufel, wie er da hochgekommen ist?« Shooter beleuchtete das Wellblechdach und scheuchte das Tier auf. Es sprang aus seiner Deckung hervor und trabte sprungbereit ein Stück in der Dachrinne entlang. Shooter zielte mit dem Gewehr herauf, doch in der schmalen Gasse bekam er keinen guten Schusswinkel. »Hier geht es nicht!« Er lief Richtung Marktplatz. In den angrenzenden Häusern gingen Lichter an. Vanzetti und seine drei halbwüchsigen Söhne standen auf der Straße. Die Glut seiner Zigarette warf einen roten Schimmer auf Vanzettis Gesicht. Wir haben Schüsse gehört! Shooter stiefelte an ihnen vorbei. Wie gesagt, wir kümmern uns darum. Über die Schulter warf er einen Blick auf die Jungen. Schick sie ins Haus, und wenn du keine Waffe hast, solltest du auch lieber verschwinden. Und Zetti wollte etwas erwidern, doch Nordström stoppte ihn mit einer Handbewegung. »Wenn du wirklich helfen willst, ruf die Polizei, sag es sei dringend!« Shooter schien zur Abwechslung mal derselben Meinung zu sein. »Tu, was the Doc sagt!« Zetti schluckte seinen Protest herunter. »Gut, mach ich!« Er scheuchte seine Jungs von der Straße und folgte ihnen mit langen Schritten. Sie liefen in einem Bogen um die Häuser herum, zu der Stelle, wo das Wellblechdach an den Marktplatz grenzte. Aber als sie dort ankamen, war der Hund verschwunden. Glühende Augen blitzten im Laternenlicht. Shooter stoppte aus vollem Lauf, legte an und zielte in einer Halbkreisbewegung über den Marktplatz. Das Tier sprang hinter parkenden Autos hervor, ehe sich Shooter auch nur umdrehen konnte. Es packte Shooter am Hosenbein. Nordström identifizierte ihn anhand der blutigen Wunde an seiner Seite als den Angreifer, der ihn im Hauseingang erwischt hatte. »Lass los!« brüllte Schutter und schlug mit dem Gewehr zu. Er verfehlte den Hund um ein paar Zentimeter und strauchelte durch die Wucht des eigenen Schlages. Nordström kam ihm zu Hilfe, wagte aber nicht zu schießen, aus Angst, er könnte seinen Freund treffen. Stattdessen trat er nach dem Kopf des Tieres, was wenig Wirkung zeigte. Schließlich schlug er ihm den Gewehrkolben ins Genick. Das Tier fiel auf die Straße. Mit hängendem Kopf rollte es sich auf die Vorderbeine und kroch auf sie zu, während es die Hinterbeine nachzog. Shooter lud nach und erschoss den Hund aus nächster Nähe. »Mark, hinter dir!« Shooter starrte mit weit aufgerissenen Augen auf einen zweiten Hund, der sich angepörscht hatte. »Diego!« Es war sein eigener, goldener Mischlingshund. »Diego, stopp!« doch der Hund warf sich bereits auf Nordström. Shooter zielte, schoss und traf. »Verdammt! Diego! Shooter starrte auf seinen Hund herab. Nordström schaute zwischen ihm und dem toten Tier hin und her. »Gordon, das tut mir...« Shooter schüttelte den Kopf. »Was ist mit ihm passiert?« Er stupste den leblosen Körper mit dem Gewehr an. »Ich habe ihn kaum wiedererkannt. Es sieht aus wie aus einem Horrorfilm.« Diego's Fell war struppig und starrte vor Dreck. Seine Augen waren blutverkrustet und vor seiner Schnauze sammelte sich zäher weißer Schaum. »Er war krank. Welche Krankheit kann ein Tier so verstellen?« »Tollwut.« »Das glaube ich nicht. Diego war geimpft.« Shooter warf einen Blick Richtung Kirche. »Wie soll ich das Pamela beibringen?« »Du hattest keine Wahl.« Shooter schleuderte Speichelfäden von seinem Hosenbein. »Das kann man so nicht sagen. Pam mochte den Hund. Merz dich. Und ich manchmal auch.« Das spärliche Licht der Straßenlaternen reichte nicht aus, um den Marktplatz vollständig zu erhellen. Schuter leuchtete mit seiner Taschenlampe die Schatten zwischen den Autos ab. »Hab keine Lust auf weitere Überraschungen.« Er wischte sich mit dem Ärmel über die Augen. Seine Unterlippe zitterte. Er hatte genug, das war klar. Ein Mädchen war gestorben, er hatte seinen eigenen Hund erschossen und doch blieb ihnen nichts anderes übrig, als weiterhin standhaft zu bleiben. »Kommst du klar?« fragte Nordström seinen Freund. Ja. Sie liefen auf die Mitte des Platzes und sahen sich um. Nichts. Wo bleibt denn die Polizei? fragte Nordström. Falls keiner der beiden Freiberger Streifen in der Nähe ist, brauchen die eine Weile. Vielleicht haben sie dem klappner auch nicht geglaubt. Nordström setzte sich in Richtung seines Hauses in Bewegung. Ich rufe Betty Jäger an. Schutter grinste schief. In Ordnung. Ich hatte hier die Stellung. Allein? Irgendjemand muss es ja tun. Okay. Ich beeil mich. Während Nordström über den Marktplatz rannte, zog er den Haustürschlüssel aus der Tasche. Er hatte aus der vorausgegangenen Situation gelernt. Die Eiche knarrte im Wind. Als er unter ihr durchlief, sah er weniger als nichts. Er lief langsamer und starrte in die Schatten. Er lief die letzten Schritte rückwärts, bis er schließlich gegen den Türrahmen stieß. Er riss die Tür auf und schlug sie zu, sobald er im Flur war. Er schnappte sich das Telefon. Die Nummer stand in seinem Notizblock. Er klemmte den Hörer unter das Kinn und lief zum Fenster, um den Marktplatz zu beobachten. Von shooter war nichts zu sehen. »Jäger«, meldete sie sich schlaftrunken. Obwohl er damit gerechnet hatte, dass er den Hörer abnehmen und sich melden würde, fuhr Nordström erschrocken zusammen. Hallo? Er schrie beinahe und zügelte sich. Hier ist Mark! Mark Nordström aus Wispertal! Wir brauchen dringend Hilfe! Er hörte, wie Betty Jäger den Atem einzog. An der Art, wie sie atmete, konnte er hören, dass sie im Liegen mit ihm sprach. Was ist los? Also, ich weiß, es klingt seltsam, aber hier ist die Tollwut ausgebrochen. Glaube ich zumindest. Mehrere Hunde haben Menschen angegriffen. Sie scheinen krank zu sein. Hunde? Sie klang amüsiert. Haben Sie den Notruf gewählt? Ja, aber die beiden Streifen aus Freiberg sind irgendwo anders im Einsatz. Aha, Und nur mal so aus Neugier. Haben Sie getrunken? Ich bin nicht betrunken. Zumindest nicht sehr. Die Hunde haben ein Mädchen getötet. Er spürte förmlich, wie die Polizistin sich ruckartig aufsetzte. Jetzt hatte er ihre ganze Aufmerksamkeit. Reden Sie weiter. Im Grunde ist das alles, was ich sagen kann. Erst dachten wir, es wären Einzelfälle. Sie wissen schon, es gibt immer wieder Hofhunde, die nicht geimpft sind. Aber jetzt ein Schuss, so nahe, dass Betty Jäger ihn durch das Telefon hören musste. Sein Blick jagte nach draußen, doch er konnte nicht erkennen, was los war. Wieder ein Knall, Schreie, unmittelbar vor dem Haus. Er warf das Telefon auf den Tisch und rannte auf den Marktplatz, stoppte jedoch so abrupt, dass er ein paar Zentimeter über den Asphalt rutschte. Um ein Haar stürzte er. Vor ihm auf dem Kopfsteinpflaster lag Shooters Gewehr. »Gordon«, brüllte er. Angst packte ihn und ließ ihn beben. »Wo war Shooter?« »Tot?« schoss es ihm durch den Kopf. »Shooter ist tot, weil er sich auf mich verlassen hat, aber wer sich auf mich verlässt, ist verloren?« »Vorsicht!« raunte Shooters Stimme aus der Dunkelheit. »Er ist neben dem Haus!« Ein Knurren, ein Schatten an der Hauswand. Nordström begriff, dass Shooter hinter der Eiche stand. »Du lebst!« »Ja, erschieß ihn!« sagte Shooter. In diesem Moment hätte sich Nordström ohrfeigen können. Das Gewehr stand in seinem Wohnzimmer. Er hat es dort vergessen, als der Schuss gefallen war. Der Hund knurrte und kam geduckt auf ihn zu. Shooters Gewehr rückte in unerreichbare Ferne. »Jetzt erschieß ihn doch«, zichte Shooter. »Hab die Knarre vergessen!« »Goddamn shit, fuck you!« »Los, hinter den Baumstamm«, hörte er Shooter sagen. Doch Nordström wusste, dass der Hund ihn vorher erwischen würde. Und der Hund wusste das auch. Er duckte sich und sprang auf ihn zu. Alle möglichen Gedanken fielen über Nordström her. Der absurdeste war, dass er Betty Jäger nun nicht mehr sehen würde. Der einfachste war, dass er jetzt sterben könnte. Dann ging alles sehr schnell. Jemand rief "Entdeckung!" Ein Scheinwerfer wurde auf sie gerichtet, dann pfiff etwas durch die Luft. Vor ihm baute sich der Hund zu seiner ganzen, grauen, erregenden Größe auf, doch im nächsten Augenblick zuckte er zusammen und krümmte sich. Wieder zichte etwas durch die Luft, diesmal sehr knapp an Nordströms Gesicht vorbei. Erschrocken zog er den Kopf ein, er ahnte, dass er schleunigst verschwinden sollte. Er sprang zur Hauswand und ließ sich auf den Boden fallen. Der Hund stand verlassen im gleißenden Licht. Während Nordström gegen die Helligkeit anblinzelte, zuckte das Tier erneut zusammen, fiel auf den Boden und wand sich, winselte und strampelte. Seine Krallen kratzten über das Pflaster. Dann blieb es reglos liegen. Schritte näherten sich. Der Scheinwerfer hatte auf seiner Netzhaut einen gelben Fleck hinterlassen, der ihm die Sicht schwer machte. Shooter hockte neben ihm einen erstaunten Ausdruck im Gesicht. Er saß nur da und tat oder sagte nichts, was Nordström die Situation hätte erklären können. Nordström setzte sich auf und sah sich um. Das Licht des Scheinwerfers erhellte den Platz-Shooter, schüttelte kaum merklich den Kopf. »Was ist passiert?« »Vanzetti hat uns den Arsch gerettet.« »Was hat er getan?« Erst jetzt bemerkte er Vanzetti. Er stand ein paar Meter hinter ihnen und sprach gestenreich in ein Mobiltelefon. Hinter ihm standen seine Söhne und die Nachbarn. Alle stierten zu ihnen herüber. Pamela lief auf sie zu. Ihr langes dunkles Haar wehte um ihr Gesicht. Sie sah verstört aus. Gordon, was ist passiert? Nordströms Blick fiel auf den Hund. Er war tot. Ein paar mutige Fliegen hatten sich eingefunden und auf ihm niedergelassen. Pamela griff nach Shooters Schulter. Sag mir, was passiert ist. Shooter fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Hast du wieder mit Ohrstöpseln geschlafen?« Pamela nahm die Hand von seiner Schulter. »Ja, natürlich, so wie du schnarchst.« »Dann hast du gar nichts mitbekommen.« »Nein? Was denn?« Shooter schüttelte erneut den Kopf und zog sie in seine Arme. »Das erzähle ich dir später, Babe.« Nordström seufzte und zeigte auf den Hundekadaver. »Wie hat Van Zetti das gemacht?« Shooter lachte kurz auf. »Bolson Schussgerät. great!« Sein Lachen wurde lauter. »Er hat ein ganzes Magazin Stahlnägel in den Hund gejagt.« Das erklärte das pfeifende Geräusch, das er gehört hatte. Bevor er sich darüber aufregen konnte, dass Vanzetti ihn beinahe getroffen hatte, erklangen von der Hauptstraße her Sirenen. Nordström blickte auf. »Gott sei Dank!« er ließ Shooter und Pamela zurück und umrundete die neugierige Menschenmenge. Schweiß ran ihm die Stirn herab und brannte in seinen Augen. Er lief zur Mitte des Platzes, um den Streifenwagen entgegenzugehen, ließ sich aber dann auf die Knie fallen. Er fühlte sich kraftlos und gleichzeitig erfüllt von dem Gefühl, Schreckliches überstanden zu haben. Er würde einfach hier sitzen bleiben und anderen den Rest überlassen. Die Dämmerung war fast greifbar. Er sagte sich, daß nun alles vorbei sei, doch in seinem Innersten wuchs das Gefühl, dass dies nur der Anfang war. Über den Bäumen ging die Sonne auf. Diesmal würde sie nichts wegwischen. Im Gegenteil. Sie setzte alles ins Rampenlicht und machte es unerträglich. Er wollte es nicht sehen. Nichts davon. Er schloss die Augen und öffnete sie erst wieder, als er Betty Jägers Hand auf seinem Rücken spürte.